Hallo, ja, ihr Lieben, Christian Schmeyer, Paterbot, Beziehungscoach, äh, Diplompsychologe, studiert und auf Social Media. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Eigentlich ein Oxymyron, wie man sagt. Aber gut, ähm, heute geht es mal wieder um äh, Polarität äh, und um äh, Anziehung, also, wo eine Zuschauerin die Anziehung verliert. Äh, zu ihrem neuen Date und äh, ja, wir mal gucken, ist das, also liegt das ja bei ihr, ist das Bindungsangst, ist es Polarität, es ist manchmal schwer zu sagen natürlich, ne, also wir können hier nur ein bisschen versuchen, in die Glaskugel zu schauen, äh, Nachricht von äh, Katsch, nee von Schuler. So, äh, lieber Christian, ich habe viel zu spät eine tolle Arbeit für mich entdeckt, oder besser später als nie. Danke für den ganzen Content, die Bücher und Kurse. Nun schreibe ich dir eine Mail über meine erste Beziehung nach äh, Toxi, Toxi, Toxi Ehe. Äh, mit dem Titel, also das ist der Titel dieser Mail, vom, mit Schwung vom Plus zu Minuspol. Zu meiner Situation, als übrigens Triggerwarnung, der Hund ist, ich weiß nicht, was da immer ist, ist irgendwie Alina-Themen. Ja, Juli, du bist gemeint. Ja. Hat ihm irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie so Sachen, die man stundenlang zerkauen kann. Ähm, ja, also vielleicht hört ihr das, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, Juli. Juli. Nein, ach, ist egal. Du kaust so laut. Ich habe dir das nicht gegeben, das hat sie aus ihrer Nee, ist alles gut. Ja, okay. Ähm. <lacht> so ähm, zu meiner Situation äh, nach 75 Jahren toxische Beziehung davon 65 in Ehe mit äh, Kindern ist diese vor knapp, ein paar, äh, vor knapp vier Jahren mit einem großen Knall in mein Gesicht endlich geendet erst danach habe ich den Begriff toxische Beziehung überhaupt gefunden und war geschockt über die ganze Übereinstimmungen mit den Definitionen zum Glück verlief die Trennung Glimpflicht Und trotz äh, Klitschi-Klatschi-Corona verlief die Scheidung schnell. Erstaunlicherweise klappt es mittlerweile ganz gut mit der Kinderbetreuung. Und ich kann meine Grenzen äh, gut wahren. Ja, du also, scheinst ja nicht toxi level 100 gewesen zu sein, weil das klappt ja eigentlich fast nie sonst. Äh, ich habe mich dann tatsächlich analog zu deiner Beschreibung der Phasen nach der toxischen beziehung wieder freigeschoben und an mir gearbeitet, musste erkannt und dann versucht bei der Männerwahl, durchzubrechen. Äh, die Phasenbeschreibung findest du übrigens in meinem Umsonst-Modul auf libysche.de. Äh, nach etwa einem halben Jahr fing ich mich an, für einen alleinerziehenden Vater in meinem Umfeld zu interessieren. Er machte auf mich den absolut gegenteiligen Eindruck von meinem Ex-Mann und stellte keine Gefahr dar. Trotzdem ah ja, trotzdem fand ich ihn so da attraktiv. Während der Pandemie war er einer der wenigen regelmäßigen Kontakte und da unsere Kinder befreundet sind, haben wir regelmäßig Ausflüge mit den Kindern zusammen unternommen und uns viel zum Thema gescheiterte Partnerschaft, Wechselmodell, Echsen und so weiter ausgetauscht. Ich habe mich dann zunehmend in ihn verknallt. Er war so anders als mein Ex, lieb zu meinen Kindern, lieb zu mir, kommunikativ. Gleicher Humor, harmlos, nicht toxisch. Ja, harmlos ist immer, Ja, naja, gucken wir wahrscheinlich noch zu, ist immer so eine Sache. Das ist so ein Begriff, der häufig verwendet wird, wenn die Polarität einmal nicht da ist. Ne? Und ja, das ist das Problem in Polarität. Also in vielen toxischen Beziehungen ist ganz viel Polarität. Und wie gesagt, sage ich immer wieder, das ist so das Einhorn, der heilige Gral ist, äh, jemand zu finden, der polar ist und trotzdem loyal, ne, loyal und ehrlich, ja, viel Spaß beim Suchen, so, gilt natürlich für beide Geschlechter, ähm, so. Da er ein Liebesding recht schüchtern agiert, dauert es auch nochmal ein paar Monate, bis es endlich vorwärts ging und wir mal ohne Kinder auf den, ein Date gegangen sind und erst zum ersten Kuss kam. Ja, es, wie gesagt, das ist ja immer, wo ich immer geröstet werde in den Kommentaren. Ich finde es kein gutes Zeichen, wenn das so lange dauert. Ich weiß nicht, ich könnte mich auch jetzt wieder rösten, ist mir schon egal. Wenn so ein Mann nicht voranmacht, kein gutes Zeichen. Ne? Ist ja, ja, also nicht, dass es nicht auch mal gut gehen kann, aber ist halt häufig nicht in seiner Polarität. Oder will nicht so richtig und ja. Ich glaube, dass ihr häufig besser fahrt mit, wenn es nicht toxisch ist natürlich, mit Männern, die da ein bisschen zackiger sind. So, ne? äh, eigentlich hatte ich ihn schon innerlich abgehakt, weil ich Signale gesendet hatte, aber er nicht drauf eingegangen ist. Ja, genau das meine ich. Allerdings hat er mir vorab mitgeteilt. Ah, okay. Okay, das er in der Zwischenzeit ungewollt. Vater geworden ist, dank einer Affäre im Ausland vor meiner Zeit. Ui, ja, okay, das ist natürlich... Aber gut, Shit can happen, ne? Also, okay. Und das musste er erstmal verdauen. Spoiler, es folgt kein Dreieck. Ich fand es gut, dass er mir das mitgeteilt hat, verstand aber nicht, wo man es seinen Kindern und der Kindsmutter nicht sagen wollte. Ja, gut, das äh, verstehe ich. Ja gut, ich weiß es nicht, was für ein Alter die Kinder haben. Lassen wir das mal so stehen. Äh, er meint, er sei ängstlich ob der Reaktion. Er selbst sei ohne Vater aufgewachsen und überhaupt sei alles schwierig. Ja, kann ich total verstehen. Insgesamt ließ sich das Thema auch recht gut beiseite rücken, weil das Kind ja weit weg war. Und wir fingen uns an, regelmäßig alleine zu treffen. Ich sog die Nähe und Zärtlichkeit und das Ganze liebevolle auf wie ein Schwamm. Es war Lockdown Nummer 297 und es gab auch nicht viel anderes zu tun. Wir führten sozusagen eine... Wundanziehungs-Elfenbeinturm-Affäre-Beziehungen. Unseren jeweiligen Kindern sagten wir erstmal nichts, weil wir unsicher seien, wohin das Ganze führt. Ja, ich war verknallt, aber war noch nicht bereit für eine, Anführungsstrichen, richtige Beziehung. Ja, alles gut. Äh, könnte aber auch daran liegen, dass er nicht richtig in seiner Polarität ist. Dann werden Frauen häufig unsicher, ne? Er hatte ja auch genug Päckchen zu tragen und so war es eigentlich ein prima Arrangement zwischen uns. Wir trafen uns an den kindfreien Tagen und hatten Dates und Spaß im Bett. Manchmal unternahmen wir auch was mit den Kindern, die wir nach fast zwei Jahren Geplänkel auch über uns informierten. Ja, aber so war trotzdem alles, alles fein. Trotzdem strebte ich kein Patchwork an, betonte immer wieder, wie schön es sei mit getrennten Haushalten und maximaler Unabhängigkeit voneinander ab und zu. voneinander Punkt. Ab und zu flog er zu seinem Affärenkind. Und kam jedes Mal am Boden zerstört zurück, voller innerer Konflikte zum Thema Vaterfigur. Eine Zeit hörte ich mir das an, aber dann sagte ich ihm dann recht direkt, dass ich seinen Umgang mit der Situation unsexy finde. Ja, okay, jetzt geht's los, was sich da schon angebahnt hat. Äh, Probleme aussitzen, nicht angehen, schweigen, bis es eskaliert. Nach diesem Muster kamen noch weitere Dinge nach und nach hinzu. Ich erkannte, dass es ein Charakterzug von ihm ist und seine harmlose Art in Profillosigkeit mündet. Ja, Slash-Übersetzung äh, mangelnde Polarität. Ne? Ich sage ihm regelmäßig, dass ich für eine richtige Beziehung nicht bereit wäre. Ich meine, als die nach ist es nur, das es liegt weder an deinem Liebeschip, liegt nicht, also das ist meine Vermutung, nicht an seinem Liebeschip. Es liegt nur an mangelnder Polarität, so bei ihm. Dann passiert das. Dann weiß man nicht mehr genau, was man will als Frau oder Mensch in der weiblichen Polarität. Ja, es können auch andere Geschlechter sein. Ja, ja, ja. Um, Disclaimer, groß geschrieben, <lacht> ja, um, die Zeit mit ihm genießt, weil meine Gefühle nur bis zu einem bestimmten Grad reichten, das liegt nur an Polarität meiner Ansicht nach, um, und sich nicht so richtig in Liebe, also Lieben tust du ihn glaube ich schon, aber du fühlst dich nicht mehr hart, ne, oder was ich bis dahin als Liebe kannte, manifestieren, für ihn war das immer in Ordnung und okay, ich soll mir keinen Druck machen, Trotzdem oder deswegen verstärkte sich zunehmend ein Knoten in meinem Bauch. Jedes Mal, wenn wir länger zusammen waren, aber manchmal auch schon bei der Aussicht auf ohnehin schon eine rare gemeinsame Zeit. Ich machte mir zunehmend Druck und zweifelte mein Bauchgefühl. Schließlich, er hatte, es hatte mich schließlich schon mehrfach getäuscht. Naja, also ich, ich meine, ihr hattet jetzt echt eine gute Zeit, ne? Ich meine, das ist nicht toxisch, das ist nicht schief schiefgelaufen. Ähm, ihr habt euch die Pandemie versüßt und ist doch alles in Ordnung. Ne? Ganz ehrlich, ist alles in Ordnung und jetzt merkst du halt, ja, weiter trägt es einfach nicht und ist doch alles, so alles in Ordnung. Du hast nicht dein altes Beuteschimmer bedient und ist doch alles in Ordnung, ne. ja durch die ganzen Ratgeber im Podcast zum Thema toxische Beziehungen Ego, alte Muster, neues Beuteschimmer, versuchte ich nun herauszufinden, ob ich ihn zunehmend ablehnte, weil das so anders als meine bisherigen Typen ist, Bad Boys. Oder ob es einfach an dem selbst liegt. Ja, also, pff, meine Bad Boys hin und her Frauen stehen halt auf Polarität und er hat davon äh, nicht genug, aber bis hierhin hat es ja getragen so, ne? Und ja, dann trägt es eben nicht weiter, ne? So ist das halt, ne? Ist doch, wie gesagt, also ist doch jetzt... Und dass du dabei jetzt, äh, weil ihr ja scheinbar ganz gut kompatibel seid, ähm, dass du da jetzt nicht aus so einem Impuls agierst, dass du dir Zeit lässt, auch das ist doch total verständlich, ne? Ähm... Oder ob es einfach an ihm selbst liegt. Er verstärkt Dinge, die mich störten. Insbesondere seine Passivität, Dinge anzugehen. Ja. Wieder mehr von dem Gleichen. Macht ihn zunehmend unattraktiv. Auch stellt er mich nie seinen Freunden vor. Andersrum schon. Okay, das, finde ich, das ist, finde ich nicht gut. Ne? Das hat auch nichts mit Polarität zu tun. Das kommt jetzt noch dazu. Ähm, lamentierte häufiger, dass er pleite sei, seinen Schlopf bezahlt, er sich gerne umorientieren würde, äh, er gerne das mit dem Affärenkind äh, lüften würde, seine Wohnung wechseln würde, aber ein, also wenn Männer immer sagen, sie würden, sie würden gerne, sie würden gerne, machen es nicht, fucking unattraktiv, ne? Dass er aufhören will, regelmäßig äh, gewisse Genussdinge zu konsumieren. Oh, es kommt. Okay, jetzt türmt es sich aber auf plötzlich. Trotzdem war ich unsicher, ob ich nicht gezielt nach Fehlern suche. Nee, die sind ja da. Aber ich kann, ich verstehe das schon. Aber das wird ja immer mehr hier, ne? Und mein Glück nicht zulassen will. Aber dann sah ich genau hin, werde ich anfangen, regelrecht aufzublühen. Habe mit Sport begonnen, meine Wohnung renoviert. Reisen angetreten, den Job gewechselt. Saß dieser Mann, ja, nice, geiles Leben. Du machst eigentlich das, was äh, er eigentlich auch tun sollte. Saß dieser Mann seiner Stagnation nach fast drei Jahren Bekanntschaft genauso vor mir wie am Anfang. Dann nicht deck dich, dein Liebeschip Conting würde sagen, dass mir der Mann zu pluspolig geworden ist. Ja, und da kaum männliche Polarität vorhanden ist. Jupp. Ich immer mehr ins Minus gegangen bin, das passiert dann. Sein Plus war am Anfang gut, weil ich ein Häufler in Elend war. Nun passt es nicht mehr für mich. Jedenfalls habe ich vor kurzem das ganze Ding beendet. Und es fühlt sich sehr befreiend an. Ja, alles gut. Ich freue mich auf die Zeit als expliziter Single und will mein nice-geiles Leben vorantreiben. Dass er sich nun nach fast drei Jahren immer noch sein äh, erfernen Kind äh, geheim hält und mich über dieselben Dinge lamentiert wie am Anfang, ist mir zu blöd. Da ich leider die zuvor genannten Gründe für meine nicht vorhandenen Gefühle geliefert habe, teilt er mir nur mit, dass er aber seit der Trennung seiner Fernkind offiziell gemacht, einen äh, Beratungsplatz gefunden und auch nichts mehr äh, konsumiert. So viel Handlung in ein paar Tagen sollte mich wohl beeindrucken, hat es aber nicht. Ja, das Gemeine ist jetzt hier Folgendes: Wenn man immer nicht in seiner Polarität ist und die Frau es immer wieder signalisiert, dass sie es das nicht gut findet, die entliebt, was sich entliebt, dass der Drops gelutscht, dann ziehst du eine Konsequenz und dann sehr oft bei Männern so und dann, oh Gott, oh Gott, ich meine das ist ja wirklich ernst. Und wenn die Männer dann all das machen, äh, was sie vorher nicht gemacht haben, wirkt das leider auch unpolar, weil jetzt macht er ja wieder, was du willst, so, ne? Anstatt weiter so ein eigenes Ding zu machen, wenn schon, das ist jetzt auf eine schräge Art wieder nicht polar, so, ne? Ich verstehe ja schon. <lacht> Ich sagte ihm, er müsste wohl nämlich alleine weitergehen, ohne dass ich als seine Beraterin daneben stehe. Er will mich nicht aus seinem Leben verlieren, befreundet bleiben. Wieder fucking unattraktiv, wenn man befreundet bleiben will. Ähm, Obwohl es eigentlich was anderes geht. Äh, aber gut, der Drops ist eh gelutscht. Ja. Durch den Schlussstrich kommt jetzt wiederum seine Bedürftigkeit zutage. Er schreibt mir Liebesbriefe. Ja, es ist... Es ist in sich schon komplett unattraktiv zu diesem Zeitpunkt und ist auch zu spät. Sagt er, liebe mich, möchte bessere Version seiner selbst werden, starke Schulter sein, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Keine Ahnung, ob ich zu hart war, Nee, alles gut. Aber je netter ich das formulierte, umso mehr fing er an, sich einzelne Worte zu klammern, stellte mich auf einen Podest und fing an, Dinge in Dinge hinein zu gab mir voll die Stalker-Vibes. Ja, also sei froh über die gute Zeit und wirklich, mach da jetzt wirklich einen harten Cut, nicht, dass du noch deine Erinnerung äh, sich trübt davon. Ähm, ja, da muss er jetzt mit klarkommen, ne? Äh, ich habe ihm jedenfalls ähm, deine Arbeit empfohlen und mich zur Selbstliebe-Challenge angemeldet. Liebe Grüße, mach weiter so. Ähm... Ja, gut, meine Arbeit empfehlen ist, glaube ich, ähm, also so, so reaktiv, ach egal, ich meine, ich freue mich ja, wenn du meine Arbeit empfehlt, aber so innerhalb einer zerfallenen Partnerschaft kommt das wahrscheinlich nicht so gut an. Na gut, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, Ciao, ihr Lieben.